Hey Skatfreunde! Willkommen im Jahr 2023! Puh. Jawohl, Glück, Gesundheit, Zufriedenheit und natürlich immer gut Blatt, das wünsche ich euch. Und für mich persönlich heißt es jetzt ein bisschen Gas geben. Ich habe auch Blut geleckt, muss ich sagen, denn in einer Woche ist ja schon das große Rocket-Finale 2022. Da spiele ich selber mit und bis dahin möchte ich hier noch ein bisschen an meiner Kommentatorenfähigkeit feilen. Und wir schauen uns jetzt die zweite Serie des letzten Finals von Martin an. Ab geht die... Post, los geht's. In der ersten Serie hat Martin einen sehr guten Start in das Turnier erwischt, deutlich über 900 Punkte aus 24 Spielen. Damit wird er jetzt natürlich an einem etwas stärkeren Tisch sichersetzen. Es wird gesetzt sein, also so eine oder andere von den Flocken, die er in der ersten Serie leicht gewonnen hat, die dürfte hier ein bisschen schwieriger sein. Das wird er natürlich auch wissen. So, nun gucken wir uns das an. Er hat erstmal einen schönen Ansatz, kriegt ihn auch bei Passe Passe, hat Rotz gefunden, muss man sagen. Mit 13 Augen unten ist das immer natürlich noch ein starkes Spiel. Trumpf-Ass, 10 Karo-Ass und die 13 Augen, also vier volle wird er schon machen. Dennoch, wenn Herz unrund sitzt, kann das Thema schon äh, in den Bach runtergehen. Und dass der Herz direkt rauskommt, ist an sich erstmal kein gutes Zeichen. Gegner haben 13 Augen. Gut, Karo König geht mit. Oh, da hat er aber Glück. Da hat er aber Glück, dass da der Pik Bube drauf geht. Kreuz Bube muss vermutlich drauf. Und das ist dann von Spieler 3 an der Stelle sicher auch nicht so gut gezockt. Denn im ersten Stich wurde schon Pik 8, 9 mit Karo Bube mitgenommen. Also dass Ass 10 König Dame bei Martin sitzt, das muss Spieler 3 eigentlich wissen und ja, wenn er jetzt, wenn der Kreuzbube beim Alleinspieler sitzt, aus Sicht von Spieler 3, dann hat er hier vielleicht einen vier Augenstich mitgenommen. Spieler 1 müsste dann noch die Trumpflusche bedienen, denn beim Siebentrümpfer wäre der Unterzug jetzt sicher nicht erfolgt. Also das war jetzt ein Zug, den, ähm, ja, ausgesprochen fragwürdig. Herz sitzt zu dritt, erster Voller geht rein. Ja, Spiel ist gewonnen. Martin entspannt sich, der nächste Volle ist wohl nicht mehr da. Ja, wenn Spieler 3 jetzt eben noch diesen Karo-Bauernstich in der Hand hätte, dann wäre es tatsächlich schon passiert. Ne? Ein Voller fehlt noch, der wäre da reingegangen und schon wäre das Spiel Geschichte gewesen. Also ein Rieseneinsatz ähm, nach schlechter Findung und Herz 3-1 stand die Karte schon auf Tod. Also da ist Martin erneut glücklich schon wieder entspannt fleucht dem unheil jetzt nimmt er bei 18 mehr hätte er wahrscheinlich auch nicht gesagt passend das herz ass auf hat auch wieder ein sehr schönes spiel ja den wirst du sehr häufig gewinnen also der hat eine sehr gute chance trumpf Dame oder einen bauern überlegt er jetzt sicher ich glaube beides vertretbar ich denke ja ich glaube wahrscheinlich gegen Trumpf 4 2 er wird wohl einen bauern nehmen macht er auch Und wenn er jetzt dran bleibt dann kann er immer noch einmal von unten ziehen ja, nur gegen fünf wäre das jetzt interessant geworden. Jetzt ist der Drops an sich schon äh, wieder gelutscht. Gegner haben erst 14 Augen. So, jetzt gibt es noch eine Abgabe in Fehl. Kann er hier Karolusche auf elf Augen abwerfen, 25. Jetzt gibt es noch zwei Trumpfstiche. Klar, theoretisch ähm, kann jetzt noch irgendwo ein Abstich drohen, aber das ist gar nicht so schlimm. Jetzt Trumpf zu viert steht mit Schmierung kommen die Gegner erst auf 40 Augen. Danach äh, kommen sie eben nicht an das Trumpfvolle ran von Martin. Und die Herz 10 kann ja gerne gestochen werden. Ähm, es muss noch Herz bedient werden. Und deswegen ähm, passiert da gar nichts. Also im schlimmsten Fall Herz König mit Schmierung und ein Trumpfstich. Oder guck mal, der mit den Trump letzten Trumpf muss selbst noch zwei Herz bedienen. Dann gibt es eben diesen 16 Augenstich hinten raus. Das konnte nicht mehr reichen. Also guter Start hier für Martin. Und ja, ich sag mal hier zu Dürr das Ding. denke, er ist jetzt in dieser Serie wieder gut angekommen. Wird sich sicher auch denken, dass er hier vielleicht auf solche Flocken dann auch keine 18 mehr sagt, was er vielleicht in der ersten Serie nochmal eher in Betracht gezogen hätte. Doch ähm, ja, die anderen werden hier eben auch jetzt ein bisschen tighter reizen, erfahrungsgemäß. Wer so gut ins Turnier gestartet ist mit deutlich über 900 Punkten ähm, und quasi so ein bisschen über den 100 Punkten pro Päckchen schon so einen kleinen ähm, Vorsprung sich rausgearbeitet hat, der wird üblicherweise jetzt hier nicht alles auf eine Karte setzen. So, Herz Bube ist natürlich ein Stück weit frustrierend, dann ist also mindestens ein Sechstrümpfer. Wahrscheinlich ist sogar der letzte Karo dann noch beim Alleinspieler. Wenn nicht, dann hat er vielleicht noch eine Unbekannte, das könnte noch ein Herz sein, also an sich muss er jetzt, glaube ich, Herz Ass ziehen, obwohl das natürlich auch, selbst wenn da 21 Herz fallen, wird es nicht reichen. Danach gibt es eben noch den Bestenfalls den einen Bauernstich, Kreuzbube oder selbst wenn es Pikbube gewesen wäre, wäre sicher auch der Unterzug gekommen. Da ist auch der letzte Karo, also das, das üblich starke Spiel. Sechs Trümpfer Drilling und ein blanker in Kreuz. Ja, das Ding ähm, ist in Vorhand. Das musst du nehmen. Ne? Also du musst es zumindest reizen. Also ich bin gespannt, wenn es über 24 hinausgeht, wie weit Martin das Ding treibt, weil irgendwann ist natürlich die Gefahr auch, dass du dich mit einem Pikbuben oder so überkaufst. Also wenn du es jetzt bei 27 erst oder 30, sagen wir mal 30 oder 33 erst bekommst, dann wäre es schon interessant, ob er dann den Kreuz handlos macht oder nochmal reinschaut äh, und ob er eben überhaupt so weit geht, denn 5 Trümpfer ohne 5 ist natürlich immer ein bisschen gefährlich. Ne? Klar, Vorhand und zwei Seitenasse, aber es gibt auch die Gegenreizung, ähm, vier starke Trumpf dagegen, und Karo irgendwie bestellt. Oh, ist das ein Traum! Ein Traum hat er da gefunden. Bauer und Ass. Ich glaube, bei der Reizung drücke ich sogar die sieben Augen. Also gut, Karo Dame, ähm, wenn die Karo 10 blank ist oder falls eine Karo Dusche aufkommt. Aber dann schnippeln will er an sich sowieso nicht. Und bei der blanken 10, dass da jemand sich in sieben Neun festklammert, im Schneider sind an sich auch unwahrscheinlich. Gut, es stehen vier Trumpf dagegen mit drei Bauern. Das ist jetzt nicht die riesen Überraschung aufgrund der Reizung, denn jetzt wo Ass und Bauer noch drin lag, was soll da eigentlich noch über sein, woraufhin Hinterhand gereizt hat? Das ist jetzt aber hier auch kein Problem nach der starken Findung. Ähm, ja gut, abtragen halte ich jetzt in dem Moment für ein bisschen gefährlich. Da hätte sogar jetzt... Naja, ist gar nichts los, ne? Pik 10 auch noch beim, beim Trumpfspieler und der wird ihn gleich auch einspielen müssen, weil er jetzt kein Herz mehr hat. Aber potenziell drohte ja jetzt irgendwie, dass mal in Karo noch irgendwie äh, 21 oder was gestochen worden wären. Gut, nach, da wird Spieler 3 dann auch nicht drauf kommen, ähm, nach Herz dann die und dem Karo-Damen-Abwurf da direkt die 10 auf den Tisch zu ballern, selbst wenn er sie zu dritt gehabt haben sollte. Äh, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich war das ein bisschen. Kleinkariert von mir. Wahrscheinlich drohte da auch gar nicht so viel. Ich glaube, ich hätte instinktiv das Ding lieber erst noch mal gestochen und äh, mit Trump fortgesetzt. Ja, 77 Augen. Ob er dann die drei Augen noch mehr drückt, ob er da dann abtricht oder sticht, das machte alles nach der Findung machte das alles nichts mehr. So, ist ja wieder ähnlich wie erste Serie. erstmal. Gut gestartet, dann bist du schon angekommen. Dann kannst du auch ein bisschen nach der Anspannung wieder die Entspannung. Gegner spielt krankhand Hand. Oh, alle Piken dagegen. Karo schon mal bei uns. Drei Bauern hat er, aber diese drei Piken gegen den Vierer-Pik, das könnte der Auftakt sein zu einer heißen Geschichte. So, Martin geht auch gleich All-In, Herz 10, König sicher auch vertretbar oder auch Herzkönig, aber er sucht gleich den 21er noch auf einer blanken Lusche. Oh, und offensichtlich liegt auch noch ein Kreuz voller drin. Mindestens die 10, vielleicht sogar das Ass. 35 Augen liegen, ein Pikstich noch in, im Blatt. Gut, der Alleinspieler, je nachdem, ob es jetzt das Kreuz Ass ist, aber der wird den Hand halt ja nicht spielen, noch mit einer bestellten. 10. Das wäre doch eher ungewöhnlich, der wird wohl eher Kreuzass haben und dann kann es natürlich sein, dass Martin ihn da mit dem Kreuzkönig blufft. und tatsächlich die Kreuz 10 noch draußen ist. Er spielt es so, also jetzt Kreuz 10 drauf, dass wir 17 Augen mehr und ein Pikstich wäre dann immer noch drin. So ein Pik ist offenbar im Skat, Es ist nicht die Dame, also ja, die 17 Augen mehr. Andererseits, äh, wenn Martin die mit der 10 genommen hätte, hätte er selber erstmal antreten müssen. Ja, ich glaube, er kann dann aber immer noch die, die, das Zwischenzug mit der Herzdame machen. Ne? Also, potenziell war das Spiel, wenn die Kreuz 10 jetzt nicht schläft, platt, obwohl es natürlich ein Riesenspiel war. Drei Bauern, blankes Herz Ass, Pik Ass zu dritt, Kreuz Ass zu dritt. Stand dann in der in dem Moment schon sehr, sehr unrund. Aber Herz 10 war, obwohl Herz 10 bei Martin war, war potenziell, wenn die 10 nicht im, im Skat liegt, noch ein Verlust möglich. Okay, nichts passiert. Grang hat gewonnen. Next Game, Spieler 1 spielt Grang, Okay, Bauern sind raus. Mal gucken, wäre jetzt interessant, wenn er Pik Ass irgendwie zu viert hat oder so, mit dem, wo der König dritt gegensteht. Bauern zusammen und Pik Ass. König zu dritt ist immer mal ein Motiv, wo plötzlich so ein sehr starkes Spiel auffallen kann. Ja, aber er ist viel zu stark. Er hat Ass 10, Ass, Ass an der Seite, gewinnt mit 67, hat einfach zwei Bilder gedrückt. Ähm, ja, dann war natürlich nichts los. Dann konnten ihm die beiden Bauern nichts anhaben. So, sechsmal Trumpf in Vorhand, Seitenass, aber natürlich alles andere als ein vollständiges Spiel. Ich denke mal... Ein bisschen reizen wird Martin den. Ne? Die roten Farben wird er sicher mindestens rausnehmen. Aber wie, aber über 30? Ich glaube nicht, dass er ihn über 30 reizt. Dafür ist er mir eigentlich, steht er zu gut im Rennen. Und ja, er geht auf 22 raus. Er liegt schon ein bisschen zu gut. Also wenn du schon ein bisschen hinten an bist, dann kannst du so ein Ding natürlich auch schon mal weiter reizen. Aber du gehst sofort das Risiko, dich mit dem Bauern noch zu überkaufen. Und außerdem hat Hinterhand... Vermutlich dann auch die besseren Argumente, wenn der schon ähm, in den roten Farben also kein einfaches Spiel hat oder schon aufs Handspiel geht. So, blank ausgespielt. Ist ja inzwischen salonfähig, auch gegen einen Grang. Bauern kommen. Pik Ass zieht er ab. Okay, steht auch 1-1. Ja, Herz Ass wird er auch noch haben, sonst würde er den Grang nicht machen. Ja, was wird er jetzt noch haben? Er wird natürlich Herz noch geschlossen haben. Ich glaube, Kreuzass rein für Schneider frei, ne? Ist natürlich nicht wirklich auf Sieg. Martin zockt noch, dass ein Sieg möglich ist. Ah, es war vielleicht ein bisschen, bisschen zu optimistisch, wo der Spieler im weitesten Sinne... Ähm, gut, der Gang kann natürlich erzwungen sein. Das muss man auch sagen. Martin ist auf 22 mitgegangen. Also ähm, der Gang war nur einfach... Und ein Kreuz hatte Martin selber noch, äh, Ass und König. Also es war auch nicht zwangsläufig ein einfaches Kreuzspiel, so gesehen rote Farben, ähm, dass die da saßen, war schon anzunehmen. Aber eben ein einfaches rotes Farbspiel war nicht mehr möglich. Deswegen schon denkbar, dass der Gang eine Ecke sch schlechter ist und wirklich noch in einer bestellten Kreuz 10 oder so sitzt im Siegsinne. Von daher sicher korrekt gespielt, auch selbst wenn du eben selber das Ding nur irgendwie 10 zu 90 oder 20 zu 80 äh, einschätzt und selber wettest, dass das wahrscheinlich kein Sieg möglich ist, musst du es halt dennoch so spielen. Denn Schneider, ja okay, äh, Schneider sind ein paar Punkte, aber wenn ein Spiel fällt, ähm, dann hast du die 40 und der Alleinspieler kriegt ein paar hundert Unterschiede auf die Rübe. Deswegen ist äh, eine mögliche Verlust. Ähm, Variante natürlich immer vorzuziehen, einer möglichen Schneiderfrei-Variante. So, Alleinspiel geht von oben los, wahrscheinlich, weil er Herz 10 schützen will. Hoffentlich hat Partner noch einen Trumpf. Nee, dann ist es der Sechstrümpfer mit Herz Ass 10, dann wird da wohl nichts gehen. Gut, zwei Unbekannte noch. Wenn Pik läuft, dann Karo 10 auf den Tisch, dass er einen, einen noch dabei hat. Aber nö, hat er nicht, hat Karo Ass bestellt. Nach Pik ist der Drops gelutscht. Ja, drei Stück hintereinander, Spieler 1, äh, quasi spät Start hingelegt, aber jetzt am Tisch schon vorne an. So, möglich den 0 zu reizen, aber der hat natürlich im Prinzip auch vier äh, Baustellen. Ne? Eine, einige Größe, andere kleiner. 7, 10 geht ja für 0 immer erst nochmal durch, aber 7, 10 Bube ist dann schon doch ein bisschen kritisch. Den kannst du schon äh, gegen eine Normalverteilung, 3, 2-Verteilung verlieren, äh, ohne Abwürfe. Ähm, eine musst du erstmal finden, dass du Karo damit gequetscht bekommst. Also wenn du da nicht jetzt gerade Kreuz 8 oder 9 oder eine Piklusche aufreißt, dann hast du definitiv ein Problem. Deswegen äh, lohnt es sich hier nicht. Ich meine, es ist auch noch eine ganz kleine Alternative, dass dein Herz draus wird. Na, lass mal ein dunkles Ast drin liegen und noch ein, naja, und noch ein Bauern oder ein Herz oder so. Ähm, aber das ist es Martin hier nicht wert. Und das äh, denke ich, ist auch die korrekte Bewertung. Wir haben hier schließlich ein... So, das äh, überrascht mich ein bisschen, wie schnell er hier jetzt hier in den Viererzug greift. Auf dem langen Weg die lange Farbe. Ähm, klar, 710 ist jetzt jeweils kein gutes Ausspiel. ne? Aber eine Herz-Lusche ähm, kann halt auch genauso verkehrt sein. Und... Ähm, ja, wenn der Partner jetzt etwa kein Herz hat oder das Herz-Ass jetzt direkt verhaftet wird vom Alleinspieler und dann laufen einfach noch die beiden dunklen Asse. Also, ähm, klar, er hat kein zwingend logisch korrektes Ausspiel. Ne? Dennoch wundere ich mich, also wie schnell er hier in die, in die herz 8 reingreift. Okay, Herz-König ist eine, eine gute Karte. Dann ähm, kommt der Alleinspieler eben auch nicht mit Ass-König ins Schnitt, sondern so wie der überlegt, könnte der jetzt tatsächlich auf Herz-Ass-9 stehen. So, vier Augen im Ersten. Elf. Überlegt schon wieder, was ist mit Pik Dame? Oh, na gut, das klärt natürlich einiges. Ähm, Partner hat offensichtlich Pik Ass, also eigentlich in dem Moment sicher, denke ich, listiger jetzt Kreuz zu öffnen, damit eben gerade der Abwurf Lusche nicht passieren kann und dem... Äh, dem Mitspieler vielleicht diese Kreuz 10 da freigespielt wird. Also der Zug überzeugt mich nicht jetzt restlos, aber vielleicht hat er jetzt wirklich ja noch äh, vier Trumpf in der Summe dagegen, also so ein Sechstrümpfer oder so oder sogar nur ein Fünftrümpfer und kann jetzt ab, anfangen abzutragen. Kreuz, nö, sticht. Das kann nicht richtig gewesen sein. Also es war, glaube ich, im Spielverlauf erkennbar. Ne? Wenn da jetzt die Herz Dame liegt, dann kann er spekulieren, dass er die Herz 10 zu stechen bekommt. Dann muss er sich natürlich auch fragen, ähm, wird jemand da aus ähm, As-10-Lusche jetzt in der zweiten Runde äh, auf Pik-Dame die, die Lusche abtragen, ähm, wenn er die 10 noch hat, schon sehr unwahrscheinlich. Aber das könnte man noch argumentieren, dass er die Herz-7 jetzt mit dem höchsten Trumpf im Spiel verhaftet ähm, ist jetzt irrelevant, so stark wie das Spiel ist, aber natürlich definitiv nicht die richtige Idee. So und Alleinspieler stand jetzt auf Kreuz als König, also wenn von da Kreuz geöffnet wird, Kreuz Lusche König hier die 10, dann Herz 10 mit Pik Ass und danach noch das äh, Trumpf Ass mit äh, Herz Dame oder so. Also ich, da kommen sie natürlich deutlich weiter. Ne? Gewinnt jetzt, oh, hat der stark gefunden. Das hat natürlich für Martin auch in den Herz reingepasst. Aber er ist das Risiko nicht eingegangen und nach der Traumfindung gewinnt Spieler 1 mit 81 recht schmeichelhaft. Also das hat mir von Spieler 3 jetzt, hat mich nicht so überzeugt. So, Martin in Vorhand bei Passe, Passe kurz vorm Gang Hand, würde ich mal sagen. Ah, aber er guckt rein. Ja gut, Herz 10, Pik König noch als Verstärkung, Herz 10, 14 Augen zum Drücken, das ist klar. Ja, ich glaube, den wird er wohl als Grang losmachen, ne? Sechs volle Kreuzbauer in Vorhand, 14 im Keller. Selbst wenn drei Bauern ständen, was möglich ist, ist der nicht automatisch verloren. Er zeigt dann noch in die Pik vollen, dass er einen Pik vollen drücken könnte. Nee, das ist für einen Grang, glaube ich, Käse. Wenn, dann drückst du ihn 14. 14 ist ja genug. Und ähm, der Grang hat halt auch eine Schneiderschance, ne? Ja, den wird er machen. Wat? Was? Martin, Martin, Martin, Martin, da hast du mich jetzt wirklich überrascht. Also natürlich ist der Peak vielleicht noch eine kleine Ecke besser als der Grang. Aber da sind wir wirklich in dem Bereich irgendwo bei ja, 97 Prozent zu 98,2 oder so. Ne? Theoretisch kann ihm jetzt, wo er Peak jetzt auch noch von unten anzieht, können ihm jetzt Kreuz, Ass, 10 und Karo, Ass, abhanden kommen. Ne? Lass dann mal, also wenn man dann schon, sage ich mal, so ein bisschen weiße Mäuse sieht, drei Bauern zusammen oder wie was, dann können jetzt hier natürlich auch Kreuz, -4er Längen und Karo, Fünferlängen unterwegs sein. Dann verliert er plötzlich das Ding gegen Trumpf, 3, 2 und gegen Bauern, 2, 1. Also das ist natürlich auch drin in der Karte. Von daher, wenn du jetzt rechnest, der Peak ist immer Schneider, 33 gegen 48. Kannst du vielleicht diese diese, dieses eine Sicherheitsprozent da einbauen, aber ja, wenn es wirklich dumm dagegen sitzt, ist der Peak gar nicht immer Schneider und der Grang hat eben auch eine sehr gute Schneiderschance. Also das finde ich eine fragwürdige Entscheidung, sage ich ganz offen. Gut, hier ist gar nichts los. Grang wäre also auch gegangen und Peak wird ganz easy Schneider, ja klar der gang jetzt auch schneider geworden wäre das steht in den sternen kreuz steht offenbar auch 2-2. also da war wirklich ähm, nichts los gut okay er steht gut er hat das gefühl er ist vorne an einem tisch wo ähm, ein stärkeres gegenspiel ist wo auch vielleicht dann mal tight gepasst wird mit drei bauern dennoch glaube ich dass das zu vorsichtig war so jetzt kriegt das für 18 20 runter. Karo ist jetzt kein Gemälde, aber hat natürlich auch viele Chancen. Und wenn jetzt Pik Ass rauf geht, dann sieht es schon wieder sehr gut aus. Da an der Stelle kann man auch überlegen, direkt mit dem Trumpf Ass zu stechen, auf den Trumpfstich quasi, den man potenziell hier äh, machen kann, zu verzichten, weil diesen Trumpfstich machen zu wollen mit den beiden Bauern, äh, die beiden Bauern vorzusetzen, um das Trumpf Ass hochzuspielen, das kann natürlich auch mal zum dazu führen, dass das Trumpf Ass gegen vier Trümpfe noch in ähm, Gefahr gerät. Aber anyway, beide Varianten sicher erstmal gut möglich und ähm, dass ihm das Trumpf Ass abhanden kommt, das müssen sie auch gegen vier Trümpfe nochmal erstmal wieder hinspielen, dann müssten die Trümpfe wahrscheinlich noch dahinter sitzen und das auch in Kreuz und Rund stehen. Gut, bei 20 im Keller, ich glaube, Herz 7 ist der logische Abwurf. Ich denke, Martin verzögert hier auch bewusst noch ein bisschen, um ähm, jetzt nicht das zu deutlich zu machen, wie die Verteilung ist. Er hat den Klassiker 6, Trumpf 3 und 1, hat den Blanken abgeworfen. Ja, wenn jetzt vier Trümpfe stehen, na, jetzt konnte er eben das Ass eben auch nicht mehr stechen, weil hinten Überstich steht, droht, dann wird jetzt hier Karo Bube getaucht und dann ist eben schon die Frage, wie plötzlich weiter plötzlich ist das Trumpf Ass auch in Gefahr, aber hier ist nichts los. Ähm, Trumpf steht 3-2, deswegen Ass jetzt eine Stehkarte, ja mit Herz Ass ist auf jeden Fall zu, bei 20 gedrückt, er hat ja schon ähm, nach dem ersten Stich 39, also definitiv ähm, er kann mit dem Trumpf stechen und einfach die Karten in die Luft schmeißen, hat er mindestens 61, aber Trumpf ist natürlich hoch, ähm, ja wird wohl jetzt Kreuz König spielen, ne? Kreuz König steht wahrscheinlich auch 2-2, ne, Kreuz steht tatsächlich 3-1, gut hat er natürlich, ähm, dem Sinne ja auch eben Glück, dass er direkt erstmal den, den, das Pikvolle zu greifen bekommt, dass er nicht dann Herz auf den Tisch kommt, wo er erstmal bedienen muss. Dadurch wurde es jetzt wieder deutlich leichter. Also es geht so ein bisschen so weiter wie auch in der ersten Serie. Die Spiele, die jetzt wirklich mal schwer werden könnten oder eben auch wirklich auf Totspielen stehen, wie das erste Spiel, da machen sie es ihm einfach nicht schwer genug, da sind sie nicht präzise genug dabei. Ein kleiner Fehler wie in dem ersten Spiel, dass der Spieler mit dem Pik Buben rauf geht und den Trumpfstich ver verballert. Ähm, oder hier, dass eben direkt die Stechfarbe kommt und nicht der Blenker getroffen wird. Also, es ist ein bisschen das Glück des Tüchtigen. Ähm, liegt Martin also gut im Rennen. So, für Pass-Pass nimmt er ihn auf jeden Fall. Ich glaube auch, er wird ein bisschen reizen, wird er auch. Er kriegt ihn bei Pass-Pass. Karo 10 drin. Dann hat er ja, ich. Also, wenn er den jetzt auch wieder als Karo macht, Ne, den macht er jetzt als krank, ähm, weil er zehn Augen unten hat. Ne? Wenn da vier, vier Stiche in der Abgabe gegen ähm, Bauern zusammen ist, ähm, ist er natürlich auch nicht zwangsläufig geworden. Ne? Die Vollen gehen dann im Zweifel auch irgendwie so 4-4 aus. Wenn jetzt Herz-Ass zum Beispiel auf Abknack steht, dann, ähm, dann wird es schon extrem eng. So, oder wenn jetzt hier geschmiert wird, nee, wird nicht geschmiert. Ich glaube, jetzt kommt er hin. Jetzt ist er, glaube ich, auf 62, ne? Weil er die 10 Augen gedrückt hatte. Äh, 14, dann die 28, 42. Ja, ich glaube, erst bei 62. Und das ist aber auch höchst nötig, denn ähm, ja, ob es jetzt noch einen Stich gibt, ist, ist fragwürdig. Gut, der Richtige kommt erstmal ran. Ja, Herz steht zu dritt. Also, kann man natürlich jetzt auch, äh, wenn man jetzt diese zwei Augen sucht, ne? wo sind die zwei Augen geblieben? Ähm, fällt natürlich auf, dass man äh, statt im letzten Stich äh, mit dem Pikbuben den Karo Bauern zu nehmen, auch ähm, vier Stiche vorher auf den Karo König hätte schmieren können. Ne? So, also, äh, es kann auch natürlich auf den Karo König das Kreuz Ast geladen werden. Ähm, Problem dann. Ist zwar erstmal nicht der richtige Spieler dran, aber wenn er dann den Pik trifft, äh, um seinen anderen Vollen zu schützen, also der äh, Rechts sitzt und gestochen hat, ne, die 17, also Karo König, Kreuz Ass, gestochen, 17 und dann eben wirklich in Pik die, die Übergabe findet, weil er eben die Karte auch, er kennt ja schon die Karte auch, ne, zwei Bauern, vier Karos, Herz Ass, warum zieht allein später dann das Herz Ass? noch vor dem Karo König, weil es zu dritt ist, weil er sich nicht abstechen lassen will, also dann auf Pik auf der blanken Lusche rüber und dann auf Herz 10, Kreuz 10 rein, zack, geht das Ding auf 60. Und deswegen an der Stelle, was mich wirklich dann ein bisschen irritiert, Spiel 10 so tight diesen Pik Schneider und jetzt Spiel 13 das Ding dann als Grang. Also das, das ist für mich an der Stelle logisch, ich hätte den sicher auch als Grang gespielt, ich hätte nur halt Spiel 10 auch als Grang gespielt, weil das ist so ein bisschen nicht, nicht konsistent irgendwie von der... Risikoeinschätzung ist mein Gefühl an der Stelle. So, ja, den wird er wohl auch bis 30 reizen. Ja, macht er. Geht er auf Hand? Nee, das hätte mich auch gewundert. Wieder Spieler 2 übrigens, steht auf 480. Bisher noch nicht so viel los. Am Tisch, die anderen sind auch. Ein bisschen weniger Material bisher, aber bisher in dem Sinne auch noch gut dabei. So, und jetzt, das kann natürlich interessant werden. Vier Trumpf dagegen, farbefrei. Ähm, ja, Peak hörst du definitiv lieber als Kreuz, ne? So, 13. Solide, Herz 7. Da überlegt. Ah hat sich jetzt, äh, hat geschnippelt mit Aslusche, offensichtlich. 16 Augen. Jetzt Kreuz, entweder Karo-Übergabe, dann kannst du Herz 10 scharf bringen zum Abstich oder Kreuz. Musste dann stechen. Was sehen wir lieber? Kreuz 7. Okay, sticht auch in einer Mikrosekunde mit Karo Buben. Sicher korrekt und hat Herz 10 schon in der Hand. Oh, das ist eine Überraschung. Fünfmal kreuz, würde ich wetten, Beispiele 1, 2 kreuz gedrückt. Anders geht das ja gar nicht mehr. Dann hat er entweder noch zwei Karos beim Sechstrümpfer oder sogar drei Karos, wenn es nur ein Fünftrümpfer ist. Es ist nur der Fünftrümpfer. Das war jetzt natürlich ein Stück weit bitter, das aber Martin muss den stechen. Ne? Martin muss den stechen. ja, nehmen Herz Lusche und dann, wenn er eine Stärke in Karo hat, dann kommt er hin. Ne? Wenn er Karo 10 König irgendwie hat. Ansonsten kommt er zu kurz. Also wenn er nur 10 Dame, 7 oder 10 Dame, 9 hat, kommt der Alleinspieler schon zu kurz, weil er jetzt nur noch einen Trumpf hat. Okay, Partner hat sogar äh, Karo 10. Jetzt ein Zwischenzug Kreuz. Martin wird dann den mit Herz 10 beschweren und dann ist die Geschichte dennoch gelaufen. Hm. Das ist natürlich jetzt ein krasser Fehler, weil der ja, Spieler hat noch Karo Dame bestellt und den letzten Trumpf. Martin richtet sich auch auf, man sieht es ein bisschen, ärgert sich, zu Recht. Ähm, ja, oh Mann, ja, das ist natürlich, gut, du darfst dich nicht ärgern, du profitierst manchmal auch, aber das ist natürlich ein Stockfehler, wo wirklich schon alles geklärt war. Und das lief jetzt so glücklich für den Spieler schon, dass da gegen den Viertrumpf man äh, überstechen konnte, ne? 13 Augenkreuz gedrückt. So musste das ja sein. Hat natürlich auch lausig gefunden zur Karo 9, irgendwie 7 und Dame. Ähm ja, gut. Hat natürlich mit den beiden alten Inforen auch die 30 gehalten. Das war natürlich jetzt... Ja, wir sehen auch, Martin ist emotional. Man muss in so einer Ste Situation halt schnell wieder runterregeln. Ne, sich wieder einkriegen, denn du kannst ja das Spiel deiner äh, Mitspieler nun mal nicht beeinflussen. Ne? Muss sich fragen, habe ich selbst alles richtig gemacht? Potenziell Herzkönig wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, aber an sich war so, ja, alles vorbereitet. Also Herzkönig im zweiten Stich, ich mache das auch nicht. Die sieben ist an sich der stärkere Stich und ähm, die stärkere Karte, denke ich. Und ja, hier war es nun ganz eindeutig, wer das Spiel hinten raus verbastelt hat. Ja, das sieht natürlich... Jetzt ein bisschen besser aus, Trumpf steht ganz glatt, Karo Vollen direkt gestochen. Martin zeigt auch die Herzen, ich glaube, er überlegt kurz, ob er Herz wirklich zieht, weil er ein bisschen in Sorge ist, dass er ihm wieder irgendwie ein Herzkönig oder Herz Herzdame zu dritt da hochspielt oder sogar die drei Herzluschen kann er auch haben, jedenfalls ein Herzdrilling. Aber ich glaube, muss er trotzdem machen. Ich meine, Karo 10 kannst es jetzt nicht spielen. Ähm, Pik kannst du immer noch danach öffnen. So, Herzkönig kommt, dann kann man auch die 10 direkt hinterher ziehen, also 28. Ist das Ding doch noch ein bisschen... Ist da doch noch was drin für euch? Oh, Moment mal. Der ist ja scheinbar doch schlechter als gedacht in der Beikarte. Pik Ass König und zwei Herz Luschen. So, wenn vielleicht sogar eine dritte Herz Lusche. Wenn jetzt Herz Lusche kommt, kann Pik 7 abgetragen werden. Dann wird das auch das Blatt noch weiter klären. Und dann noch ein dunkler Bube beim, beim Partner ist, okay, der spielt Karo Dame, der bringt nicht den Herz, will ein Bild anbieten. Aber wenn er nicht mit 2 hat, dann hat er, glaube ich, jetzt ein Problem. Dann hat er ein echtes Problem. Und so wie es aussieht, über Spieler 1. Ich glaube, ich hole mir schon mal langsam hier die, die Glocke in Reichweite. Er hat Kreuzbube. Ich glaube, jetzt muss das Spiel fallen. Okay. Warum spielt er nicht den letzten Herz an der Stelle? Dann wäre sogar Pik Ass noch. Ach, er hat den gar nicht. Der Herz war sogar gedrückt. Er hat sogar noch einen Trumpf. Also, das ist natürlich auch ein bisschen ungewöhnlich hier von, von der Drückung. Er hat äh, tatsächlich drei Herzluschen und den äh, blanken Karo hat dann aus den drei Herzluschen die eine Lusche gedrückt. Guck mal, wenn er jetzt, ähm, was natürlich ein sich wenig hilft, weil er immer noch zwei Herzluschen im Blatt hat. Jetzt steht Herz 2-2, er kriegt ihn nicht hochgespielt und hat stattdessen den Pik König abgegeben. Also, wenn der Alleinspieler jetzt einfach, ähm, sagen wir mal, Karo Lusche und Pik König drückt. Ich meine, aus Ass, König, Lusche, der König kann natürlich auch mal die Stärke sein, aber da sitzt die Zehn jetzt dahinter. Das wären aber genau diese vier Augen gewesen, um das Spiel im Prinzip dann vermutlich nach dem ersten Stich, nach Abstich Karo Ass, automatisch zu gewinnen. Ne? Also hier an der Stelle jetzt einfach ein bisschen, ähm, ein bisschen Glück. Man kann natürlich auch sagen, ähm, Partner kann natürlich eben noch den, nachdem er Kreuz Buben nimmt, den anderen Buben spielen. Ne? Er muss ihm nicht da die die 14 Augen zum Vorstechen geben, es hätte jetzt noch deutlicher ausgehen können, dann ähm, kriegt der Alleinspieler nur noch den letzten Stich, ne, kriegt also ähm, 16 Augen oder was weniger. Aber nichtsdestotrotz bei dem jetzt vorliegenden Verlauf hätte ihm, dann hätte er natürlich auf Peak Dame sicher auch rausnehmen müssen. Und ähm, hätte möglicherweise einfach mit 61 gewonnen. So, Martin, jetzt kriegt er vier Bauern und ein Ass, Findung war Rotz. Ja, jetzt überlegt er. Er will sicher nicht den, äh, er will sicher lieber den Kreuz mit 5 spielen, als den Karo mit 4. Das ist natürlich sowohl, dass der mit 5 ist, ähm, dafür hat der Karo etwas größere Schneiderschanks, logischerweise, aber es äh, sind in der Kategorie natürlich schon ein paar Punkte Unterschied. Kreuz mit 5 Spiel 6 sind 72, Karo mit 4 Spiel 15 erstmal nur 54. Ähm, auch wenn der noch Schneider werden kann. Von daher denke ich mal, dass er wahrscheinlich Karo König runterdrücken wird. Na, er nimmt es auch noch mal auf, er überlegt es. Denn wenn du Null Augen drückst, ist der Kreuz natürlich verlierbar. Ne? Die üblichen 28 in Karo, wenn Karo zu viert dagegen steht, plus 32 Schmierung, die sind natürlich immer draußen. Nein. Das hat er jetzt nicht gemacht. Da muss ich sagen, das finde ich super inkonsequent. Vorher das Ding als Piktaufen und nicht als Grang. Und dieses Ding jetzt trotzdem als verlierbares Kreuz spielen. Wegen einem Unterschied von na, Kreuz, Kreuz mit 5 Spiel 6. Äh, wie gesagt, 72 Karo mit 4 Spiel 5, sehr wahrscheinlich Schneider 6, äh, 54. Also wegen 18 Punkte Unterschied jetzt hier den die Niederlage riskieren, klar, der Kreuz kann auch noch Schneider werden, also wir sind irgendwo bei 18 bis 30 Punkte Unterschied. Ähm Und vor allen Dingen eben, er kann ja den Kreuz mit fünf spielen, aber dann muss doch eigentlich der Karo König runter, ne? denn dass sie dann in diesen drei Stichen 6 Volle kriegen, das ist fast überhaupt nicht zu vermuten. Ja, es passiert nichts, es ist auch keine Reizung, also es steht offensichtlich Karo nicht zu viert, aber man hat ja so oft dann auch schon mal eine Farbe 4-0 stehen sehen. Ne? Chance irgendwo bei 8, ein paar Prozent. Ähm ja. Schöne Karte, gute Punkte. Dennoch hier in der Summe bin ich ein bisschen irritiert. Lieber Martin. Mal gucken, ob du mir da noch... <lacht> Rechenschaft ablegen willst, was du ungefähr vor einem Jahr ge ge gedacht hast. Ich meine, man kann halt Skat nicht ohne Risiko spielen. Ne? Ähm, das siehst du ja auch manchmal an den Reizungen. Aber wenn das Risiko vermeidbar ist, dann, äh, ne? oder wenn da so wenig äh, an Punkten extra rausgeholt werden kann, dann ist das eben doch sehr fragwürdig. Und ich, wir, wir haben ja gesehen, dass Martin super tight diese Risikoanalyse macht, wo er in dem Spiel 10 glaube ich den Peak Schneider spielt, statt den wirklich auch fast unverlierbaren Grang. Und ich glaube, da war der Grang viel besser als jetzt dieser Kreuz mit fünf. Und das ist nur die Sache, die, die mich jetzt so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, komplett aus der Fassung bringt. Das sind die Entscheidungen, die du immer zu treffen hast. Du musst natürlich auch abwägen, wie lang ist das Turnier? Und wie groß oder gering ist denn eigentlich so eine Verlustchance? Das ist klar. Und ein bisschen spielt das Bauchgefühl dann auch immer eine Rolle, aber nee, da gehe ich nicht so ganz mit. So. Spieler 1 spielt Herz. Jetzt habe ich den ersten Stich verpasst, weil ich hier am schwafen bin. Tatsächlich Kreuz und gestochen. Danke für den Tipp mit den. Vor- und zurücktasten, kann man auch mal äh, fünf oder zehn Sekunden hier scrollen, ganz easy. So geht es also viel besser. Also sechs Trümpfer mit zwei und kein Stück Kreuz. Ja, wenn er ein Karo stark ist, wenn wir vom üblichen Drilling und Single ausgehen. Wenn ne? er einen Karo könnte Pik 10 zu dritt haben, Karo Ass blank, er könnte Karo Ass zu dritt haben, Pik blank, aber einen blanken Pik hätte er vielleicht auf Kreuz abgeworfen, es sei denn, er hat die 10 gequetscht und es lag ja schließlich die Kreuzdame. Er kann das hier auch noch ein bisschen maskieren. Also Karo König, wenn er allein schwer Ass 10 hat, Ass 10 Lusche oder so, dann wird er sowieso gewinnen. Karo König, selbst wenn man damit jetzt erstmal die 10 kaputt macht, wenn zweimal getaucht wird, kann man immer noch danach mit dem Trumpf Ass die Karo 10 abziehen und dann Karo reinspielen und gucken, wie eben äh, wie viel Pik dann noch da sind. Und jetzt ist der Alleinspieler auch mächtig am überlegen, am Rudern hat der ein Problem. Steht er wirklich in der Peak, im Pik Drilling? Ich meine, selbst wenn Pik König jetzt kommt, müsste man glaube ich tauchen, danach dann ähm, die Lusche rausnehmen, dann Kreuz 10 setzen und könnte dann Pik 10 mit, mit Karo 10. Also könnte man so einen 31er Stich hinten raus noch sehen, ne? Pik 10 Herz Ass, Karo 10, vorstellbar. Jetzt ähm, habe ich aber auch wieder nicht. Was haben sie im, im, gemacht? Trumpf 15, ne? Ich glaube, sie haben erst im ersten wurde gestochen, dann zweimal von oben. Sie haben, sie haben sogar erst 14, ne? 14, wenn dann 28, ich glaube, sie wären nur auf 59 gekommen in dem Spot, aber Alleinspieler entscheidet sich auch anders. Karo 7 geht weg vom Partner, gut, dann, oh, Pik 10, da hat er noch Karo 10 und Pik König, ja, ja, ja, dann ging es sowieso Er hat Zwei Zwillinge, einmal Ass 10, Ass 10 ist natürlich dann zu stark und Pik König 10 an der Seite. Klar, das ist der Grund, warum er auch einsticht in Kreuz. Er hat nicht einen Blanken abzutragen. So, das Ding ist einfach ähm, zu schwach. Das kannst du im 36er Turnier mal 18 anreizen. Im Rocket wirst du den vielleicht durchpeitschen. Irgendwo Richtung Herz ohne 6 oder sogar Gang ohne 4. Aber hier sind es eben keine 18. Viel zu teuer. Steht Martin viel zu gut. So, wahrscheinlich der Sechstrümpfer. Herzbube wohl noch beim... Nee, Herzbube war schon raus. Karo Bubenstich erwarten wir. Doch, Herzbube ist da. So, ja, wenn der... Ich glaube, er muss auf einen Drilling-Peak jetzt hoffen. ne 13, 27. Er muss auf einen Drilling-Peak hoffen, der auch nicht zu stark sein darf. Also der darf auch schon nicht 10 und König beinhalten, ne? dann denn er muss jetzt, glaube ich, eigentlich Karo Ass ins Feld führen. Ne? Wenn es Karo Drilling ist, na, dann äh, allein schwer hat noch drei Trumpf und drei Unbekannte, dann kommt er immer hin. Und wenn es Kreuz Drilling war, dann hat er sowieso schon zwei Stehkartenstiche. Ja, er, er muss auf den Pik Drilling spielen. Absolut korrekt. Jetzt hätte er sonst ein Auge mehr bekommen, aber wie gesagt, das war einfach keine Gewinnstellung. So, Spiel 19. Wir sind schon wieder, es geht schon wieder schnell hier, Schlag auf Schlag, ehe wir uns versehen, ähm, sind wir hier schon wieder auf der Zielgerade der Serie. Bei Martin auch wieder ein bisschen eingebrochen die Karte. Jetzt hat er hier wieder einen schönen Ansatz. Kriegt er ihn für 23? Nee, kriegt er nicht. Also ja, als Hand ist er, glaube ich, zu dünn. Guckt auch noch mal nach. Er steht auf 640. Also mit seiner ersten Serie, mit den 950, ist er hier immer noch genau schon auf, also hat er jetzt im Prinzip schon seinen Soll für diese Serie erfüllt, wenn man immer von ausgeht, 100 Punkte pro drei Spiele, dass du damit einfach dich in der Spitzengruppe festbeißen kannst. Und natürlich hätte, hätte er das Spiel sicher gerne genommen, aber bei 24er ja, Gegenreizung, muss dann eben mal wieder die Vernunft siegen. Und es sind ja auch noch einige Spiele nach. Also erstens kann das Gegenspiel auch äh, geschlagen werden und danach kommen noch fünf Spiele, von daher nachvollziehbar. Mit dem aufgeklappten Messer in der Tasche. So, da wird erstmal blank gespielt, ganz klar. Auch gut, äh, wichtig hier bei so einer Geschichte zu beobachten, ne, welche Luschen liegen da eigentlich noch ne? und liegt da schon ein Bild. Nein, äh, 9, 8 und Pick-Ass. So, den muss er natürlich laufen lassen, mit Partner rankommt und jetzt mal ein Pik irgendwas geht. Da kommt der König und der zwei Trümpfer sticht. Pik bube definitiv ja noch beim Partner aufgrund der Reizung. Ähm, ja, wenn es jetzt der klassische 6, 3, 1 ist. Drilling Peak mit Ass 10 Lusche, genau äh, hier ins, ins Herz, in die Achillesferse getroffen. Von daher, ich denke, Herz Ass ist jetzt Pflicht, auf eine blanke Lusche zu ziehen. Partner sollte immer die Zehn legen, wenn er sie hat. Die Dame ist ein bisschen komisch, weil äh, wenn 14, nicht 14 Augen in Herz gedrückt sind, wird man denken, dass er noch ein bisschen mehr hat. Ja, Martin. <lacht> Habt ihr gesehen, wie Martin sich ärgert? Warum ist der nicht da direkt mit der Herz 10 raufgegangen? Ähm, ich meine, der Spieler weiß eigentlich mehr. Spieler 3 weiß es ja. Der weiß den Trumpfstand, wo Martin mit dem Kreuz Buben sticht. Ka kann er ganz leicht sehen, ist es ein Sechstrümpfer, ist es ein Siebtrümpfer oder sogar nur ein Fünftrümpfer. Und er weiß eben auch den Pikstand. Ne? Hat der Mann nur zwei Pik, hatte er drei Pik. Jetzt wird Herz 10 gestochen und dann, würde ich sagen, musste die da natürlich rein. Mit der Trumpfdame Spieler 1 überlegt, also ich glaube, dann wird es der Sechstrümpfer sein. Er hat halt ein Herz, er wird dann noch einen Pik haben. Die Frage ist, hat er Pik Dame und unser Partner die Pik 7 oder umgekehrt. Dass er jetzt so lange überlegt, wahrscheinlich, ob er einen Trumpfvollen vorspielt, wäre eine Variante, wenn Trumpf König und der Pik Bube noch fehlt, wo er mit der Dame sticht, ist das die wahrscheinlichste Variante. Wir haben noch keinen Trumpfvollen gesehen und Trumpf König hat er vermutlich auch nicht. Überlegt er jetzt, ob er ähm, eine von seinen beiden Trumpfluschen spielt. Beide Trumpfstiche abgibt oder ob er einen Vollen anbietet. Okay, er bietet den vollen an. 34 haben wir, glaube ich, liegen. Ne? Jetzt geht es auf Kart auf Pik Dame. Ist der Pikstich noch draußen? 57? Ja, dann ist es immer noch platt. 66, 64 müssten hier sein. Ne? Und der Alleinspiel müsste jetzt noch zwei Trumpfluschen eigentlich haben. 56, das lass uns mal kurz rechnen. War den Trumpf 10 jetzt eine gute Idee? Denn Kreuz 10 war, wenn ich das richtig gesehen habe, ist im, genau, Kreuz 10 ist gedrückt. Ähm, das heißt, es war ja nur noch ein Voller draußen. Und wirklich gegen 4, 20, 34. Ähm, er kann jetzt noch abgeben, die beiden Trumpfluschen und die Piklusche. Gibt also null eigene Augen ab auf die drei Stiche. Partner macht trumpf König Bauer und Dame neun Augen sind wir bei 43 und Martin hat noch zu wimmeln Kreuz Ass König hatte Martin denn Kreuz Dame im Blatt da Kreuz Ass König Dame ja 18 Augen und 9, 37. kommen auch auf 61 ja dann hat er zumindest so korrekt gezählt ähm, vielleicht hätte er trotzdem drauf wetten sollen im Endeffekt, er gewinnt wohl nur, wenn, eben, wenn der letzte Volle, wenn das Kreuz Ass auch beim, beim Dreitrümpfer sitzt. Oder eben, wenn Martin jetzt eine Lusche mehr hat und nicht auch noch Kreuz König und Dame. Also ich glaube, Karo 10, er hat ja ewig auch überlegt, ne? Dass da geschmiert wird, war ja offensichtlich, wo ihm, selbst wenn Martin da nur ein Bild reinlegt, dann kann er das... Ast dann immer noch auf den Trumpfstich legen. So gesehen, glaube ich, Karo 10 war hier nicht der beste Zug. Sonst verliert er wahrscheinlich mit 59. Hätte vielleicht noch die Chance gehabt, wenn da ein Bild steht. Aber letztlich, das überhaupt nur ne, in, in die Idee oder in die Nähe der Chance kam, war eigentlich Spieler 3 zu verdanken, der da die Herz 10 nicht reintut. Und die muss er ja legen. Er hat gar keinen Kreuzvollen mehr. Er kennt wirklich die drei Picken und die sechs Trümpfe. Deswegen, es war die letzte Unbekannte, sein Partner entscheidet sich für den Vollen, den er auf dem Tisch liegt, da muss ein Voller einfach mit rein. So, da ist die herz 10 abhanden gekommen. Martin erklärt, die Pikvollen spart er noch auf. Er versucht irgendwas zu öffnen, die 10 freizuspielen im Zweifel. Ja, sind auch nur zwei Karos. Gut, aber wenn es da keine Trumpfstiche gibt, oder nicht beide Trumpfstiche gibt, sagen wir mal, und ihm Herz 2-2 die 10 rausgeschnippelt hat, dann war hier natürlich nichts zu machen. Also durchaus. Ich habe das Spiel jetzt am Anfang, weil ich noch im, im Furrohr war, im äh, letzten Spiel, habe ich es nicht am Anfang so stark verfolgt. Also war offensichtlich gar nicht so ein starkes Spiel. Wenn da der Herzschnitt nicht gelingt, hätte das auch anders ausgehen können. Gucke ich mal, dass ich jetzt die letzten Spiele wieder die Konzentration hochbekomme, dass ich das hier noch sinnvoll leuchten kann. So, Karo König, ja gut, also wenn er blank ist, dann ist es so oder so scheiße, auch wenn du dann die 7 legst und dann 10 Dame 9 steht, also von daher, ich glaube, muss Martin rauf. Okay, die Dame sagt, er war nicht blank. Okay, Karo 10 gedrückt, blanke Dame im, im Blatt gehalten. So gesehen erstmal guter Auftakt. Auftakt. 18 und 15, jetzt den 7. bringen, möglich Abwurf blanker Herz oder so, gut, der wäre wahrscheinlich rausgekommen, aber dennoch erstmal als Zweitrümpfer jetzt hier den siebten bringen, macht wahrscheinlich schon Druck. Partner überlegt wieder, okay, ich glaube, Martin zeigt es auch, Pik 8 wäre natürlich auch eine Variante, um die Pik 10 freizuspielen, aber ich denke, das ist hier schon der, die richtige Idee. Kann auch sein, dass das allein schon Pik as 10 Lusche jetzt noch hat. Gut, beim Sechstrümpfer wird er wohl ohnehin gewinnen, wenn er so stark ist. Überstich. Okay, das nimmt so ein bisschen die Fantasie raus. Okay, Trumpf zurück. Sechstrümpfer. Blanke Karo-Dame. Aber wie schlecht soll der Drilling sein? Der kann eigentlich nur noch herz 9 dame könig kann man sich irgendwie vorstellen. Wenn er den Pik drilling hat, kommt er ja auch hin, weil der wieder 2-2 steht. Er hat noch einen Drilling und zwei Trümpfe. Ach, er hat sogar Pik Ass selber in der Hand. Dann war natürlich dann war natürlich gar nichts los. bin ein bisschen gespannt. Muss ich nachher auch wieder. Also denkt mal einmal dran, ich verlinke euch einmal äh, Martins Kanal. Lasst Martin auch gerne ein Abo übrigens da. Ist ja komplett kostenlos. Der steht kurz vor den 1000 Abos. Helft ihm mal ein bisschen mit aufs Pferd. Hat ja hier eine wie ich schon sagte, eine sehr respektable Aktion, dass er hier ein so hoch dotiertes ähm, Turnier, also es handelt sich um das Rocket-Finale aus dem letzten Jahr, aus dem Januar 2022, wo es um ein fünfstelliges Preisgeld geht für den Sieger. Dass er, für die Sieger besser gesagt, dass er das hier live streamt und kommentiert. Hut ab dafür. Ähm also lasst ihm gerne ein Abo da und ich bin ein bisschen gespannt, dass, da wollte ich eigentlich darauf hinaus... Er erzählt ja manchmal so viel, wo ich so dachte, was erzählt er denn zu diesem einen Spiel? So, was hat er sich da noch für Gedanken extra gemacht? Ähm ja, und zu an anderen Phasen ist er dann wieder still und versunken, konzentriert, wenn nichts mal konzentriert. Also, das muss ich mir definitiv gleich noch angucken. Was ist denn jetzt los? Spieler 1 hat schon lange überlegt, aber er überpasst. Nee, hat nicht lange überlegt. Martin ist vorhand. Überlegt jetzt lange, was er macht. Also, wir sind hier wirklich in Echtzeit unterwegs. Sehr lange Bedenkzeit. Martin nur zwei Trümpfe. Beikarte kann jetzt nicht so dolle sein. Partner gefühlt ja überlegt der. Der kann ja eigentlich nicht überlegen. Die ne? Karo 7 kam jetzt auch mit Verzögerung. Ne? jetzt über Lichtspiel einzeln. Vielleicht waren auch alle einfach nur kurz einen Kaffee trinken, haben sonst eine Pause gemacht. Manchmal, man darf ja auch nicht zu viel in diese Pausen rein interpretieren. aber jetzt wird es natürlich interessant. Frage ist, ähm, gut, Martin muss so oder so die Farbe wechseln. ne? Kar nee, muss er eben nicht. Wenn Karo jetzt noch 1-1 steht, spielt er ihn idealerweise erst noch mal ins karo Ass an. Dann ist der Drop sowieso gelutscht. Aber wenn Karo zu dritt natürlich steht beim Alleinspieler, dann darf er jetzt natürlich Karo nicht weiterspielen. Hatten wirklich sehr lange überlegt. Hat er dann den klassischen Sechstrümpfer mit Ass zu dritt und einer blanken Lusche? Hätte er so lange überlegt? Kreuz 8. Das also ist eine sehr prinzipielle Karte. Jetzt geht er im Endeffekt auf Karo, also im Prinzip schon auf den Fünftrümpfer. Ne? Karo Ass zu dritt und zwei Herzen oder sowas. Ne? Klar ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er kein Kreuz hat, als dass er kein Herz hat. Weil Martin 3 hat, aber ehrlich gesagt die Karte ist mir jetzt doch ein bisschen zu passiv. Beim Schach würde man vielleicht sagen zu passiv, aber wir sind natürlich nicht beim Schach. Einfach zu wenig Augen. Ne? Kreuz. Ich meine, wird der Partner mit der 10 rauflaufen? Komm, wir gucken einfach weiter, was passiert. Der geht nur mit der 9 rauf. Ganz günstige Abwurfmöglichkeit. Okay. Dann hat er, glaube ich, richtig gezockt. Die Übergabe auf 0 Augen. Nimmt der Spieler lieber raus. Gut, entweder er hat keinen Blanken. Oder er will sich noch verteidigen, weil er noch nicht weiß, wo Karo 10 König ist. Das ist natürlich auch noch ein Motiv. Alleinspieler steht auf Karo, Ass Lusche noch und will den Abstieg nicht sehen. Aber wenn er eine blanke Herz hätte auf null Augen, kann er, glaube ich, trotzdem eine blanke Herz abtragen und im Zweifel diesen Abstieg sogar verkraften. Du gibst zwar dann in Karo die vollen Augen ab, aber bist dafür dann eine fehl ganz günstig losgeworden. Ja, jetzt ist Martin halt wieder dran. Ja, jetzt ist es konsequent. Kreuz-Dame ist jetzt, denke ich, konsequente der Zuchtpartner. Geht auch nicht drauf, wo ist Kreuz-König 10. Tja, Überraschung. Er war tatsächlich ein blanker Herz, den er auf null Augen nicht abgetragen hat. Wahrscheinlich hat 10 gedrückt, Herz-Dame in der Hand. Das ist doch 631. ne? ein Herz-Bube ist, glaube ich, hoch können ja jetzt halt nur noch, also er muss ja schon noch die beiden Karos jetzt haben. Dann war das Spiel wirklich stärker, Kreuzkönig ist gedrückt und, ähm, und Herz 10, also oh, er lag auch wirklich gut drin. Gut, vielleicht auch ein bisschen Martin und, und, und uns auf die falsche Spur geführt, weil er ewig überlegt jetzt mit der Spielansage. Ich glaube, die Drückung ist einfach logisch. Aus Herz 10, Dame, die 10 im blanken Kreuz, König hat den Sechstrümpfer mit ein Zugbauern, mit einem Trumpf Ass, mit Karo Ass, Doppeldusche an der Seite. Also hat an sich ein sehr solides Spiel, was du meistens gewinnst. Wenn überhaupt, wird das nur eng, wenn dann Karo andersrum 3-1 steht. Ne? Wenn da Karo Dusche, Karo Dame liegt, dann ist es natürlich schon, schon ähm, dusseliger. Dann kannst du an sich nicht schnippeln. Und trotzdem ein Stück weit überraschend, dass der Spieler hier die, die Null Augen jetzt verhaftet, denn er konnte eben, weil er nur den Sechstrumpf hat, auch mit dem Zug von Kreuzbube gar nicht zwangsläufig verhindern, dass Karo 21 im Abhanden kommt. Ne? Wenn dann Pikbube eben zu zweit in Mittelland steht, dann kommt er dann immer noch ran und setzt danach die Karo 10 vor und der letzte Trumpf sticht die ab. Und weil er diese Drohung sowieso nicht 100%ig eliminieren kann, also weil er das Spiel sowieso nicht sicher machen kann, hätte ich doch, denke ich, eher diese Chance genutzt, auf null Augen diese Herzdame fallen zu lassen, ja, lasst dann den, den Abstich äh, Karo 10 Ass kommen. Dann müssen sie zur Hinterhand, dann müssen sie erstmal wieder angetreten werden. Dann kann dann auch Trumpf unten ziehen. Also, ich glaube auch von Spieler 1 nicht optimal gespielt, aber letztlich war eben gar nichts los. 84 Augen kriegt er hier. Ja, wie gesagt. Martin ist ja auch noch ein bisschen am rumrechnen und am. Erzählen. Ich verlinke das hier einmal oben, einfach dieses kleine i, den Infobutton. Da findet ihr das Originalvideo auf Martins Kanal mit der Vertonung, wenn euch das auch interessiert. Vielleicht interessiert ja auch nur die eine oder andere Stelle, noch mal fünf oder zehn Minuten, was Martin sich da so für Gedanken gemacht hat. Vielleicht sind das ja auch noch komplett andere als die, die, die ich mir hier mache. Das sind sicher auch nochmal interessante Fragestellungen. Einfach eine andere Perspektive. So. Das könnte interessant werden. Zieht von oben. Und es ist nur der Sechstrümpfer, also roter Bube noch beim Partner. Kann man sich auch überlegen, ob zweimal von oben ziehen in der Trumpfkonstellation erstmal schon eine gute Idee ist, dass wir vielleicht eine Konstellation, wo ihm ein Trumpf voller fehlt, wo man auch mal einen, den ersten Trumpf von unten spielen kann, gerade gegen diese 4-1-Verteilung. Abzug Karo Bauer. Ja, es ist natürlich noch nicht viel geklärt. Prinzipiell hat Martin sich schon entschlossen, Karo Ass zu senken. Unwahrscheinlich, dass der, also möglich, aber nicht wahrscheinlich, dass der in der Karo 10 irgendwie steht. Zu zweit ganz sehr unwahrscheinlich beim so starken Sechstrümpfer in Vorhand mit den beiden Alten und Trumpf Ass. Wenn das zu dritt hat, wäre es ein bisschen Pech. Aber so gesehen ähm, muss man sich jetzt fragen, können wir überhaupt noch gewinnen, wenn der einen Pik Ass zu dritt zum Beispiel dabei hat? Ne? Selbst wenn er dann eine blanke Kreuz hat, dann können da ja nur 11 Augen drauf fallen, weil Martin selbst die Lusche noch führt. Ne? Oder steht er im Kreuz Ass zu dritt, dann wird er wahrscheinlich auch keine Probleme haben, denn der stand auch 2-2. Also ich denke, Pik 10 ist jetzt. Ich glaube, ich entscheide mich für Pik 10. Wenn er dann Pik Ass zu dritt hat, wie gesagt, ich glaube, das würden wir eh nicht schlagen. Martin geht auf den Karo König. Okay. Oh, 40 liegen. 40 liegen. Ja, ich glaube, jetzt unser Pik 10 machen, ne? Oh, und ärgern. Der hat 1 und 1 gedrückt. Hat ein Karo drin und ein Kreuz drin. Und jetzt noch Pik Ass bestellt. Ja, jetzt haben sie 43. Gut, also er hat noch zwei Pik und ein Trumpf. er sei denn, er hat gerade mit Karo 10 geblufft. Ähm, eigentlich muss Martin jetzt. Ne, das ist auch ein Fehler. Theoretisch kann ja der Partner noch das Pik Ass haben und der Alleinspieler steht in, in, in Lusche Dame oder so. Deswegen muss er bei 43 natürlich den Pik König noch behalten. Nicht, dass das jetzt krass wahrscheinlich war, aber möglich noch. Ja, 14 gedrückt. Hat Karo Lusche in der Hand, hat Kreuz Lusche in der Hand, hat Pik Ass Lusche in der Hand. Ich glaube, den sollte er wirklich nicht von oben ziehen. So. Aber wenn er ihn jetzt von oben zieht und wo dann auch korrekt Trumpfabzug kommt, wenn Martin da die Pik-10 reinpfeffert, dann ist er halt diese Sorgen los. Dann sind sein Karo-Ass und Pik-10 safe auf Trumpf. Und dann kommt er eben auf Kreuz-10 auch gar nicht in die Verlegenheit, da äh, jetzt äh, nochmal zu schmieren. Ne? Da kann er sich dann nur überlegen, ob er da ein Bild reintut oder nicht. Und ja, da muss er natürlich dann auch den Riecher haben. Der Partner hat dann vielleicht aber auch, wenn er Pik 10 gesehen hat, muss der ja auch nicht um den Kreuz Ass 10 ziehen. Der kann ja nach, theoretisch nach Kreuz Ass, wenn der läuft, dann eben auch mal in diese Karo Dame drehen, um diese 1 zu 1 Drückungsvariation abzudecken. Dann liegt der Karo Dame König. Und dann ist das Thema, glaube ich, wirklich erledigt, weil dann kann Martin den letzten Karo setzen. Hinter, hinten steht noch die Kreuz 10. Das heißt, dann gibt es auf jeden Fall noch die sieben Augen in Pik gegen As Lusche mit dem König. Ja, es gibt natürlich so viele Varianten. ne? Es gibt so viele Varianten. Es musste ja auch nicht Karo 10 gedrückt sein. Also wenn er jetzt eine blanke Karo-Lusche hat und Partner zieht nach dem Bauern noch Karo 10, 14 Augen vor und der Alleinspieler gewinnt dann, weil du Pik 10 geschmiert hast, weil der in Ass-Dame-Lusche steht, ist es natürlich auch Asche. ne? Ähm ich denke einfach jetzt aufgrund dieser beiden Kreuz-Luschen dass man da nicht mal, den hätte irgendwie beschweren können, dass da kein großer Stich drin war, hätte ich es glaube ich so eingeschätzt, dass man an der Stelle die Pik 10 auch gut legen kann. Dann hier, waren hier vielleicht 40 Punkte drin. So, Serie geht vorbei, noch ein fetter Grang für Spieler 1. Ich mache hier mal kurz Pause sind alle noch gut rausgekommen spieler 1 sogar äh, gewinnt hier die liste noch mit 8 zu 1 martin 7 0 hinten raus nichts mehr gekommen 680 punkte wie gesagt ähm, ist immer noch gut auf kurs hat die ähm, hat über 1600 punkte liegen mit dem was er vorgelegt hat das ist nach äh, 2x24 völlig in ordnung wenn es immer so weitergeht äh, schwimmt er richtung kurs treppchen aber natürlich hat er sich sicher auch ein bisschen mehr erwünscht, denn ähm, ja, du, je eher du den Vorsprung ausbaust, desto äh, schöner ist es. Und das ist ja nicht gesagt, dass es hinten raus immer so weitergeht. Hier waren schon so ein paar kleine, kleine Dinge bei. Ähm, unter anderem diese eine Spiel 10, diese Peak-Entscheidung, danach den Kreuz mit 5 mit Karo König oben, wo ich denke, das kann man eben im Kleinen auch noch ein bisschen anders machen und bewerten. Oh, jetzt gehen wir hier auf Pause. Ähm, aber das ist natürlich auch gerade das Interessante beim Skat. Da gibt es immer sehr viele äh, Möglichkeiten. Du bist ja quasi, also du musst Entscheidungen treffen ohne Ende und viele liegen natürlich auch verdammt dicht beieinander von den Wahrscheinlichkeiten. Und da ist ja gerade das, frag mal äh, drei Leute, du kriegst fast vier Antworten immer, was gedrückt, was gespielt, was gereizt. Ähm, auch auf dem Top Level so gesehen, das finde ich gerade hier interessant, mal ähm, jemand anders in die Karte zu schauen. Und natürlich auch gesagt, äh, ich sitze jetzt hier ganz entspannt, habe null Druck und kann mir das angucken. In der Kommentatorenrolle immer leichter äh, die, einen schlauen Spruch rauszuhauen, als wenn du es dann wirklich noch im Livestream bringst. Also ähm, Martin, insgesamt Dennoch eine sehr entsprechende Leistung, würde ich sagen. Schönes Ergebnis. Wünsche Gut Blatt für die nächsten Serien und werde die Tage da weiter luschern. Also macht's gut euch. Danke fürs Zuschauen und wie immer, Gut Blatt.